Und seit einem Monat hat sie mich geblockt Sie hat mich viel zu sehr verletzt, doch da ist immer noch Love Sag, wie konntest du so weit kommen? Das ist nicht das, was wir wollten, sie uns immer noch in Wolken. Es war ein Fehler, lass uns talken Ich tu dich nicht mehr, es doch sie uns immer noch in Wolken wir wissen beide, was wir wollen und wenn das so kommt, lass uns nur noch einmal träumen und Abschied nehmen bis in den Wolken. Mir tut zu so vieles leid, ich war so dumm, dir tut zu so vieles leid, du warst so dumm noch jeder Fehler wird verziehen vom Wind und jenen, die sich lieben Doch es bricht mein Herz her in die Sturm, doch es bricht dein Herz her in die Sturm Ich wusste nicht, ich würde mich so sehr in dich verlieben, dich verlieren, mich verlieren in dir Es tut mir so sehr leid, ich weiß, du wolltest mich vergessen, nicht mehr sprechen, doch ich schrieb dir doch ich konnte einfach nicht anders, denn die Liebe macht mich krank, Mann Ich sah den Himmel landen, sah ich noch eine Chance Wird für dich neu anfangen, reisen in ein anderes Land Dann wär ich glücklich und ich weiß, du weißt es auch Als ich komisch schon auch seit du fehlst, lieb ich dich jeden Tag noch mehr, Sie in die Sterne Denk an dich und ob du an mich denkst, so in der Ferne hast du mich immer noch gerne Ich hab dich immer noch so gerne Und seit deinem Monat hat sie mich geblockt Sie hat mich viel zu sehr verletzt, doch da ist immer noch Love Sag, wie konntest du so weit kommen? Das ist nicht das, was wir wollten, sieh uns immer noch in Wolken Es war ein Fehler, lass uns talken Ich tu dich nicht mehr stalken, doch sieh uns immer noch in Wolken Wissen beide, was wir wollen Und wenn es nicht so kommt, lass uns nur noch einmal träumen Und Abschied nehmen, bis hin in den Wolken Ich habe es mir geschworen, doch ich habe wieder gedacht Ich hoffe, irgendwann sind wir unter einem Dach Unter denselben Wolken, doch Babys macht mich krank Dieser Gedankengang, werde ich es bereuen Denn nach langer Zeit, weiß ich nicht mehr, wer wir waren Fuck, wer sind wir heute?